Nach langen Vorbereitungen ist die marode Talbrücke Ramede in Nordrhein-Westfalen erfolgreich gesprengt worden. Wegen der steilen Hanglage galt die Sprengung als besondere Herausforderung. Die Brücke an der Autobahn 45, einer zentralen Nord-Süd-Achse zwischen Dortmund und Frankfurt, lag zwischen Lüdenscheid Nord und Lüdenscheid. Seit Dezember 2021 war sie voll gesperrt, mit drastischen Auswirkungen auf den Verkehr und die Wirtschaft in der Region. Drei, zwei. Sendung. Sekundenschnell war vorbei, was jahrelange Vorbereitung brauchte. 17.000 Tonnen Beton und Stahl krachen aus 70 Metern Höhe millimetergenau geplant in die Tiefe. Seit Ende 2021 ging auf der Brücke nichts mehr. Pendler, Lastwagen quälen sich seitdem auf Umwegen durch Lüdenscheids Innenstadt. Der Region entgeht ein Schaden in Milliardenhöhe. Auch Winnerspedition leidet. Die fehlende Brücke kostet das Unternehmen viel Geld, zum Teil doppelte Ausgaben, um das Material verlässlich zum Kunden zu bringen. Herr, Sie müssen sich nur vorstellen, dass wir mittlerweile fast für jede Tour gegen Südwestfalen ein zweites Fahrzeug hinterher schicken müssen, zwangsläufig, weil wir vom zeitlichen Ablauf gar nicht mehr zurechtkommen. Die ein Infrastrukturproblem von vielen in Deutschland. Allein auf der vielbefahrenen Strecke zwischen Dortmund und Frankfurt nur eine von gut 20 beschädigten Brücken. Das Problem das Alter der Bauwerke. Jedes Jahr sollen mehr Brücken modernisiert werden bis 2026 bundesweit 400. Wir haben ja jetzt gerade ein Genehmigungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht, mit dem wir deutlich schneller ausbauen können und auch neu bauen können. Und das ist erforderlich, denn in der Zeit einer massiven Transformation ist der Anpassungsbedarf im Infrastrukturbereich besonders hoch. Die heutige Sprengung nur ein Symbol für den enormen Sanierungsbedarf in Deutschland.